Moin moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Bus Simulator 2018 im Multiplayer. Wieder mit dabei ist der Juli. Ja, hallo. Auch bekannt als Gaming-Potatoes. Wie in der letzten Folge. <lacht> <lacht> wir hatten neben der Anmoderation vielmehr der Namen nicht ein. Deswegen darf ich ihn jetzt Juli nennen. Das ist ja auch viel einfacher, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, wir haben jetzt äh, hier soweit alles fertig gemacht. Jetzt müssen wir nur noch 85 Prozent der freigeschalteten Haltestellen sollten auf Strecken sein, die mit Fahrern Einkommen generieren. Das wird natürlich schwierig. Das heißt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir Busse zusammenkriegen und die auf allen Strecken oder Weg schicken, die Fahrer müssen wir mal gucken ob wir das irgendwie hinkriegen wir fahren jetzt erstmal selber und zwar fahren wir jetzt die fünf noch einmal im konvoi und dann im anschluss danach fahren wir einmal die schnelle strecke wo wir halt unterschiedliche haltestelle haben so konvoi mission dich habe ich eingeladen ich mhm. fahre noch mal den gasbus welchen fährst du ich fahre den gasbus okay, du fährst fahr ich den Citaro. okay alles klar Wunderbar, sehr schön. Kann ich kann ja die gar nicht durchhalten. das Hat er eben gewackelt? Das kann sein. Krass, krass das ist ein krasses Ding. Cool. So, äh, Beleuchtung aus. Ja, da so, genau. Was ist denn die Haltestellenbremse, wenn ich mal kurz fragen darf? Die Haltestellenbremse? Welche, welche Buchstabe? Äh, das ist eine gute Frage. Kann ich dir so jetzt gar nicht beantworten. Also P ist die Feststellbremse. Damit kannst okay. du auch halten, aber ansonsten schaltet sich die Haltestellenbremse automatisch rein. Ah, okay. Alles klar, dann können wir loslegen. Ja, auch geht's. Erste Haltestelle. wieder deine anderes Geldgas reingemacht? Der gibt viel mehr Gas als letztes Mal. Tja. Zweimal Einzel, Senior. 6,40 Euro zurück. Boah, ich habe eine ja. Woche für ein Senior. 28 Euro. Ja, sauber. Eine Fahrkarte. Und nochmal eine Woche. Ja, geil. Das bringt Kohlen. Guck mal, jetzt hast du unten links an, hast du auch da einen Strich bei deiner Zeit, Abfahrtzeit? Ja. Bist du, jetzt können wir uns hier so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Aber wir wollen ja los, ne? Genau. Wir wollen auch noch ein bisschen was schaffen hier in dieser Folge. Und zwar, wir müssen jetzt Einnahmen generieren, damit wir uns halt weitere Busse kaufen können. Und dann, hier ist eine Bodenwelle. Und dann äh, wir weitere Busse kaufen können, die Quest sozusagen erledigen, damit wir uns weitere Gebiete freischalten. Ich bin aber auch ein Busfahrer. Also. <lacht> Junge, Junge, Junge. Ja, ich bin gespannt, wie das ganze Projekt bei euch ankommt. Wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession wie beim letzten Mal, wie in der letzten Folge. Wir werden noch ein, zwei Folgen heute machen. Alter, muss der Macker jetzt dazwischen reden oder was? <lacht> Hier, ne, <die> <lacht> immer. Gut. So. Du möchtest zwei, äh, das spiegelt, ich sehe es nicht, das sind, glaube ich, zwei Euro, ja. Ja bitte. Oh, schon wieder eine Woche bei mir. Ich mach richtig Geld. Geil. Das ist gut, Mann. Du fährst ja, ja schon? Ja. Ich habe Abfahrt. Oh ja, ich habe genau ja eine halbe Sekunde. ne halbe Sekunde, ne, eine halbe Minute hinten dran. Halbe <lacht> Sekunde schon Abfahrt gewesen, ey. Voll spät. Die stehen ja? Wieso stehen die? Blockierst du da vorne? Ich bin schon drüber über die Kreuzung. Ach was? Ich stehe jetzt hier ja. im Stau. Eiskalt drüber. Ja, wenn ihr Fragen habt zu dem Spiel, könnt ihr sie natürlich gerne stellen. In die Kommentare genau. werden wir natürlich beantworten. Nach bestem Wissen und Gewissen. Ich glaube, aktuell ist das Spiel noch reduziert auf Steam. Also wer zuschlagen möchte, zuschlagen. Dann, dann zuschlagen. Ansonsten äh, gibt die, glaube ich äh, für 25 auf Games Rocket, glaube ich. Es Is ist Games Rocket. Games Rocket ist ein, <lacht> Key, ein Steam Keyseller, Seller, ah. der auch äh, von anderen YouTubern empfohlen wird. So hinterm Kreisverkehr, wenn du aus dem Kreisverkehr hinten rausfährst, ne? Ja. Yeah. Da kommt von rechts von der Autobahn so eine Abfahrt, Ja. Yeah. da solltest du genau hingucken, weil die Bügel, da ist mir letztens ein Lkw voll in die Seite genascht oh nee. und hat mich schön auf die Seite geschmissen und nach der Auffahrt ist auch eine, eine Bodenwelle, wollte ich gerade sagen, ein Schlag noch. Okay. Oh, ist aber aufregend, ja. Und auf welcher Seite? Links. Ja, okay, Power. ich habe es gerade gesehen. Bist du gerade schon an der Haltestelle? Ah, du fährst gerade rein. Ja. Okay, ich sehe dich da vorne. Alter, ihr könnt nicht von der Kreuzung so bremsen, man. Wir haben Vorfahrt. <lacht> <lacht> <lacht> oh, ich werde dem Fass hinten drauf gefahren. Was stinkt hier so? Keine Ahnung. Kühe? Bitte. Eine Fahrkarte bitte. Schon wieder eine Woche. Vorher. Ich habe jetzt noch eine Minute 30 bis ich abfahren darf. Muss musst ja. jetzt warten oder was? Fahrkartekontrolle. Sie können sich Stimmt. auch gerne hinwenden. Sitzen. Sitzen Sie sitzen zum Sitzen da. Ich auch. Ich stehe so halb auf der Straße draußen. Das macht nichts. Wenn der Stau hinter uns ist, ist das nicht so schlimm. Was? Na klar. Hier. Hier, bitte. Ich bin der Seniorenbus hier. Hier ist die Fahrkarte hier. Was? Guten Tag, die Fahrkarten bitte. <lacht> okay. Darf ich, ich hab schon. Sehen? Ich hab das eben nicht genau gesehen. Die oh, doch nicht. <lacht> wie ist, wie voll ist der Bus Bei Head dir Hast du schon gesehen, dass du auch ein 2 hinten drauf hast? Ach was? Nee, hab ich noch nicht. Wollen wir Bus tauschen oder Nee, ich wollte mal gucken, weil guck mal bei mir rein, ich hab voll den Seniorenbus. Guck mal geschickt. da rein! Oh, mein Kopf, ey. Oh, aber echt, ja. nur alte Menschen. Ja, ja. Ja. Die ganzen alten Menschen, die, die schickst du mir rüber, oder was? Ja, klar. Ich hab hier nur die hübschen Häschen mit. Okay, nicht nur Häschen. Ich glaube wir müssen, ne? Ja, jetzt hab ich wieder den, diesen Bug, dass ich, äh... Ah, okay, jetzt kann ich. Okay, gut. Cool. Ja? Jo. 8, Sieben 6, 5, 4, 3. Ich blink schon, der hält schon an. <lacht> ja, das cool. Also das, die Bremse müssen beim Erdgas Erdgasbus dauert wirklich so lange. Ja, ich habe dich gerade Gas geben hören und dann dachte ich, hä, warum fährst du nicht? Mehr? Boah, rechts, Schlagloch. Wie hast du das so schnell gesehen? <lacht> Weiß ich nicht. Busfahrer gehen. Ne? Boah, Linksschlag doch. Ja. <lacht> er erwischt, ne? Ja, volle Kanne. Was passiert eigentlich mit den Pfützen? Ich weiß Ich möchte es auch nicht ausprobieren. Linksschlag noch, glaube ich. Nee. Oder? Oder noch Rechtschlag noch? <lacht> das ist aber so dicht auffährt Mensch. Ja, das mache ich im echten Leben auch. Echt? Ja. Du, du glaubst du warst noch nie in Stuttgart, ihr seid ja im Norden etwas entspannter, aber in Stuttgart muss zack, zack, zack, zack, zack gehen. Also da seid ihr im Norden echt entspannt dagegen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du würdest ausraschen, allein weil, Stutt weil Stuttgart eine reine Baustelle ist. Ach. Und weil Stuttgart glaub die schlecht beschildertste Stadt überhaupt ist. Die Spaß ist was du draus machst. So. Ja, um einfach mal ein bisschen zu erzählen, so selber eigenen Eindruck. Mir persönlich gefällt das Spiel ganz gut. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist wie immer der äh, schmale Spiegel rechts. Du siehst kaum was und im linken Spiegel auch nicht. Finde ich besser, wenn man es rauszoomt. Wenn du außen guckst, dann sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Ja, ja. Boah. Ich kann auch mal, sag ich mal mein Fazit bringen. Fazit, okay. ja, gerne. Ähm, also ich habe bislang eigentlich jeden Bus-Simulator gespielt. Seit 2012 war ja glaubt der erste. Ja. Was mir am besten gefallen hat, war der vorletzte, wo so.. wo du eigentlich unglaublich viele Steuerfunktionen hattest. Ich weiß nicht, ob du den gespielt hast. Es ja, war ich. Der 2015er, oder 14er. 16. Pro Simulator 16. Ist ja fast oder? 14. Ja, genau. Ich fand es halt gut, ähm, bei dem Spiel zum Beispiel, du konntest selber Linien erstellen und musstest dann diese Linien mit dem Bus fahren, um herauszufinden, wie die Taktung ist. Ja, das ist gut, ja. So, also das heißt, du hast noch ein bisschen mehr Busrealismus äh, realismus drin ja. und du hast halt komplett äh, deine Interaktionen mit diesem, wie nennt sich das, mit diesem Fahrer, ähm, mit diesem, ähm, ja sag schon, mit diesem Fahrercomputer da rechts, was du da dran hast. Das heißt, ja. du hast da richtig interagieren müssen, du hast da richtig Codes eingeben müssen, die du davor auf deinem Plan raussuchen hast müssen. Das fand ich wirklich gut bei diesem Spiel, was an diesem Spiel scheiße war, dass es immer mal wieder abgestürzt ist. Also das hat wirklich random Crashs gehabt und äh, das Spiel hat dann einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil du bist da einfach mitten in der Linie und dann sagt dir das Spiel, ja, sorry, ich schmier, ich schmier jetzt ab. Also das war aber ja. wirklich der einzigste Nachteil. Die Grafik war auch damals wirklich sehr gut. Und äh, was ich im letzten Bus-Simulator nicht so gut fand, da haben sie wieder sehr, sehr breite Straßen gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, den habe ich nur ganz kurz gespielt, weil ich ihn einfach nicht gut fand. Ja. So jetzt mit dem 18er Multiplayer richtig gut. Linien erstellen ist auch okay. Es gibt dir selber eine Zeit vor, die manchmal etwas krass ist und manchmal schaffst es kaum hinterher. Ähm, die Grafik ist echt geil, die Stadt sieht gut aus. Und ähm, Stimmt. Das Straßennetz ist auch wirklich mal realistisch nachgestellt. Das heißt wirklich mal mit einer Verkehrsinsel drin, mit allem möglichen. Weil da achte ich zum Beispiel auch drauf. Und das finde ich bei dem wirklich gut gelungen. Ich glaube, wenn die wenn die weitere Patches bringen, wird es ein richtig guter Bussimulator. Das denke ich mir auch. Und äh, es ist ja erstmal nur auf vier spieler Vielleicht können die das ja sogar auch noch erweitern, dass der irgendwann nochmal mit acht oder sowas äh, groß groß... Action machst. Ich hab dich mal eingeladen. Mhm. Machen wir die gleich noch hinten dran, oder? Ja, die machen wir jetzt noch hinten dran. Ich nehme wieder den Gasbus. Jo. Nee. Nee. Okay. Ich bin vorne. Hä? Ja? Hä? Okay, ach so, ich mu Ich wir bin jetzt irgendwo. Wir an verschiedenen Strecken. Wir treffen uns unterwegs irgendwo. Ah, okay. Ja gut, Gang einlegen, lieber Juli, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. bist du ganz, ganz weit vorne dran. Und du musst auch darauf achten, dass du einen grünen Punkt hast. Nicht an jeder Haltestelle halten. <lacht> okay, also wirklich nur da, wo ein grüner Punkt ist. Ja, genau. Alles klar. So, Tag. So. Standard nicht, fertig. Jawohl, du kriegst eine Woche. Ich verkaufe nur Wochen. Was machst du? Du machst gar nichts. <lacht> ich habe zu viel Rückgeld gegeben. Zu viel Rückgeld? Ja, das ist immer gut. Ja, ich denke mal an meine Fahrgäste. <lacht> Na, wer zu viel Geld kriegt, kommt wieder, weil da wissen sie, dass Geld drin. Alter, hier fahren aber viele LKWs, oder? Ein Passagier hör hört ziemlich laut Musik. Ja, natürlich, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich losfahre. Einfach anhalten, los. mitten auf der Straße, Haltestelle, äh, Feststellbremse und nach hinten jeden ansprechen, sonst kriegst du nachher einen Strafpunkte. Ach was echt? Ja. Kann nicht gerne ausprobieren. Nicht auf die nächste Haltestelle warten, oder? Nee. Ach, oh, Glück gehabt. Welche Linie fahren wir jetzt? Die Vierer, oder? Die Vierer, ja. Alter, die Drehzahl dreht aber auch drehend, drehend da. Aber hey, jetzt ist, ist der mit ist der lauten Musik ausgestiegen. Ja. Toll, Juli. So, es ist ja auch äh, möglich, also wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt zum Sachen Skinnen, weil ich würde halt ganz gerne schon vielleicht ein bisschen äh, was zu Karte Zockt so ein bisschen reinbringen, auch ins Let's Play vielleicht ein bisschen. Wäre halt ganz cool, wenn ihr da vielleicht schon irgendwelche Hinweise habt oder irgendwelche Ideen habt, könnt ihr auch gerne dazu auf Discord kommen und mir persönlich eine Nachricht schreiben. Irgendwelche Links oder sowas oder Hinweise würde ich gerne entgegennehmen. Denn äh, ich glaube, das kann schon ganz cool werden. Das sieht auch bestimmt cool aus, zumal der Multiplayer-Mann das, jeder das ja auch dann sieht. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, schon eine ganz coole Sache. Aber ich äh, könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass, äh, dass wir diesen Multiplayer öffentlich machen. Nein. Ähm, sondern halt wirklich eingeladene Gäste oder so machen. Ja, also wenn wenn wir welche mitspielen, dann natürlich nur geladene. Öffentlich werden wir keinen Multiplayer machen. Äh, hallo? Ja, ich habe 644 Euro äh, Schaden gekriegt, weil ein Auto in mir gespawnt ist. Ungelogen. Ja, kannst die Rechnung gerne einreichen <lacht> bei Astragon. Vielleicht kriegst du es zurück, aber Was ist das denn? Ich dachte schon, hey, warum kriege ich jetzt 644? Dann sehe ich im Rückspiegel, wie ein Auto in mir drin ist. <lacht> in welcher Sicht fährst du eigentlich? Fahrerperspektiv oder oder ah, Ego? Eh ah, okay. okay. oh, jetzt bin ich 2 Minuten 30 zu früh. Wow, an der zweiten Haltestelle <lacht> überspringst du welche? Ich habe ja nur ein paar, aber Katzen haben doch bin ja quasi ein Schnellbus. So. Bin irgendwo Müll rum, äh. Hello. was bist du hier? Äh. Nee, ich hab zu dem Fahrer. Äh, äh zu dem Kunde des Kreuzes. Oh, ich bin pünktlich auf die Sekunde genau. Ja, supi. Haben halt. wir noch? Oh, immer noch eine Minute 50, Alter. Boah. Das heißt du musst jetzt da warten, oder was? Ja. Kannst du mir sagen, wo du bist? Ja, ich bin in Siegwalden. Da komme ich gleich hin. Mach ich gleich bei dir nochmal Kontrolle. Ja, Macht es. Mein, mein Zeitplan ist aber richtig straff. Sportlich oder? Ja! Tag Studenten 2. Also was cool ist, du siehst ja auch die KIs fahren, ne? Ja. Also die kommt dir da auch entgegen. Immer noch eine Minute. Ich weiß nicht, ob das auch im letzten Spiel war, da war glaube ich die KI richtig schlecht. Also wirklich richtig schlecht. Also ich finde die KI ist okay. Man muss ein bisschen sich dran gewöhnen, aber es ist eigentlich wie im Real Life. Da hast du auch Chaoten, die kein Rechts von links kennen. Aber es ist schön, dass sie dich aus der Haltestelle zumindest das, das ist im Real Life ja nicht so. Nee, mache ich auch nicht freiwillig. Bist du denn in Siegwalden, nee. ey? In der Siegwaldenstraße. Ja, wir müssen uns eigentlich gleich entgegenkommen. Oh. Wir kommen uns entgegen. Ja, müsste eigentlich so sein. Wie lange habe ich noch? Ach, du, acht Sekunden. Ja, schon mal Türen schließen. Kann ja, losfahren. Yay! Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir uns sehen. Du bist da rechts. Ja, du kommst mir gerade entgegen oder? Ich fahre ja vorbei. Was? Tschüss. Wie du fährst an mir vorbei? Ja, ich muss jetzt noch einmal rumfahren. Meine nächste, letzte Haltestelle ist, glaube ich, die Lagerstraße da drüben, da wo du jetzt stehst. Wann beendet die Mission eigentlich? Äh, wenn du deinen Plan abgefahren hast. Okay. Kommst du von da hinten? Bist du da hinter mir? Nee. Ich fahre jetzt erstmal die große Runde einmal rum und dann fahre ich an deine Haltestelle. Deine Haltestelle, wo du jetzt warst, das ist meine nächste Haltestelle. Ah. Aber ich muss einmal oben rumfahren. Das war ein Geräusch. Ja. Oh, war das ein Schlagloch, Alter? Ja, da bin ich auch reingefahren. Pass auf, wenn du abbiegst, ist ein Schlagloch mitten auf der Straße. Oh ja. <lacht> ja die Schlaglöcher sind echt heftig. Also du kannst auch einstellen, diese Events, ne? Also dass, wenn einer in der Tür steht, Musik an hat und den ganzen Kram, ja. kannst du einstellen, dass sie auch häufiger schnell kommen. Ah. Und Schwarzfahrer. Schwarzfahrer ist ja unterschiedlich. Schwarzfahrer musst du halt kontrollieren. Alles andere, also wenn jetzt einer in der Tür steht, das sind ja so eine Art Events. Also ja. so, ein, so ein Special, so eine Art. Du wärst mir sicher, wenn dem Fahrrad schneller gewesen. Ah, oh, jetzt fahre ich hier gleich 80 Klamotten. Oh, eine Pfütze ist nicht schlimm. Mit 80 Klamotten durch die Pfütze ist okay. Oh, das ist Ortschaft. Da bist du bist gerade in Berg gefahren? Ja, hier, äh, Sägeberg kann, Ist da noch Stau? Nö. Nee. Musst du da nochmal rum oder runter? Nee, aber da war Stau, als ich da raus wollte aus der Parkbuch. Hier ja, ist gar nichts los. Stau war okay, bestimmt nur hinter ich. dir. Fuck. Oh, mein Fahrgast hat gerade gesagt, ich glaube, ich werd krank. Dann macht die Klimaanlage noch ein bisschen höher. Du bist ja ein freundlicher Busfahrer. Hey, hey, hey. Macht man das nicht so? Doch. <lacht> <lacht> da meistens funktioniert ja nur die Fahrerklima, ne? Doch, hinten, meistens. Hinten, hinten kannst du nichts einstellen. Das ist alles automatisiert. Zumindest in den Citaros. Oh echt? Ja. Ja, wir haben, wir hatten teilweise früh noch wo ich gefahren bin, hatten wir noch. Äh was ist denn jetzt noch scheiße? Ähm, hatten wir die Mercedes. Ja, Mercedes Citaro. Ne, Citaro ist doch im Weg, oder? Nein. Du fährst gerade ein Citaro. Ja, like. bloß wir hatten einen alten Mercedes. Ich schon wieder gerade noch zum Ende ja, jawoll. Ja, wir sind uns jetzt gar nicht begegnet. Hast du mich nicht gesehen? Ich bin quer vorbeigefahren. Nein, ich hab dich nicht gesehen. Ach, da läuft jemand drüber. Ich hab gedacht, warum hält denn der jetzt an? Ja, die sind sehr freundlich, die Fahrer hier. Nur die Busfahrer nicht so. Sei halt froh dass du dass du da schon dran vorbei ist hier ist gerade überall stau hier oben wo? da wo ich gerade bin in dieser oakstraße ich weiß nicht ob du da warst oakstraße war ich gerade ja habe ich dann schon gesagt, oder? da ist, ist ein arg viel stau ja Okay. Aber warst du nicht schon in der oakstraße ja aber auf der anderen seite ach so ich habe keine ahnung was du für eine linie gemacht hast ja, halt einmal abfahren, ne? Haltestellen und so. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Mhm. Äh, ja, kriegst du. Du kriegst jetzt 67 zurück. So, okay. bitteschön. Scheiße, ich hab dem zu viel gegeben! Nein, hör auf damit mal. Ja, 10 Cent. Das 10er Fächle und das 20er Fächle sind ja fast nebeneinander. Aber haben sie gut dargestellt mit den Erdgasbussen? Die drehen echt so hoch. Bist du schon mit dem Erdga Erdgasbus gefahren? Ja. Ein Glück wollen die alle rechts abbiegen. Nur sonst hättest du hier keine Chance, überhaupt hier rauszufahren. Oh, Bodenwelle. Genau reingelenkt. Läuft. Oh lol, da war ein Schlagloch. Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Also, das würde ich mal genau hingefahren nennen. Was eine Fahrkarte? Zip-Position. Wechselgeld oh, Ich habe da noch hingeguckt, aber ich habe es nicht mehr geschafft auszuweichen. Nein, ich habe mich auch nicht mal bewegt, das stimmt. Oh. Glück gehabt, vor dem Kreisegrad noch so hingekriegt. Ja. Wenn die Community natürlich weitere Videos von Bus Simulator 18 sehen möchte, oder wenn ihr selber Bus Simulator 18 besitzt und möchtet mal mitspielen äh, dann sag doch mal Bescheid. Schreib's in die Kommentare. Ey, willst du mich verarschen? Nee, das sollt ihr nicht in die Kommentare schreiben. Ey, ey da kann ich aber jetzt wirklich nichts für. Was ist passiert? Ich habe nochmal 900 Euro Strafe gekriegt, weil wieder ein Auto in mir drin gespawnt ist. <lacht> ey, willst du mich verarschen? Was ist das für ein Spiel? Ah, ein Bauch. Bus -Simular. Na, du hast halt im Moment viel Glück, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe es plötzlich im Spiegel gesehen und es ist voll gegen mich gefahren. Musst du noch in den Astra Park? Hoch? Achso, weißt du ja gar nicht. Äh, ich bin jetzt bei Siegwalten. Okay. Wahrscheinlich muss ich noch hoch, ja. Also, ich fahre ich fahr wahrscheinlich jede Linie, äh, jede Haltestelle der Linie. Ja. Hast du das eingestellt? Wo ist meine Tasche? Ja, Oder, ist es, oder ist es zufällig? Es ja, ist random eigentlich. Schon wieder Ranty. Wer dieser Random ey? Weißt du eigentlich, wo der herkommt? Sehr pünktlich. Äh, Danke. Irgendwo bei Bayern. Ich glaube, aus England. Oder es ist so ein amerikanischer Kram? Random. ich kann das Wochenende kaum erwarten. Aber der gute Random. Der Janik. Ein Zufall aber auch. Ja genau, ich muss jetzt wieder in diesen Park da hochfahren, wo du gerade gesagt hast. Astra Park. Genau. Was, kam da ein Auto? Nö, kam kein Auto. Ich hab gar nicht geguckt, ob da ein Auto kam. Einfach nur rumgebügelt um eine Kurve. Soll ich dir noch entgegenfahren? Nö, nee, brauchst nicht. Ich bin gleich da. Ich fahr jetzt gerade die Straße da wieder hoch zu dem Park. ich bin jetzt fertig, ja. Ach was? Ja. Könntet ihr jetzt entgegenfahren oder mitlaufen oder äh, entgegenlaufen oder so. Wie du willst. Ach, Müll. Und dann sitzt er. Solche Schlummies hier. Also man kann das auch so machen, dass man die Fahrt äh, im Depot startet. Oh. Ja, geht auch. Hat den Spiegel dann da oben angebracht, Hier. An den? Ja. Du bist schon am Aster Park, ne, oder? Nein, ich hab schon wieder irgendeine Tür verriegelt. <lacht> oh, Alter. Dich kann man auch nicht auf Kontrolle schicken, du. Ich hab die Kontro die die Fahrscheine kontrolliert und da habe ich wieder irgendeine Tür verriegelt. Ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist. <lacht> oh. <Was> war das <lacht> ich war S. Pkw-Fahrer hinten drauf gefahren. Wollen auch ausweichen damit kennt. Klappt ja nicht so hilft auch nicht. Eigentlich wollten wir ein 20 Minuten Video machen, aber... Ja, das Minuten ist heute, Ex das heute ein Exklusiv-Video. Für die Leute, die die erste Folge überstanden haben. Ja, also ich finde es auch, also die Straßen sehen sehr gut aus. Also was mir auch sehr wichtig ist, da ist er! Hey! Drehst du um im Kreisel? Ja. Äh, was ich sehr gut finde und was mir auch wichtig ist, du hast keine Frame-Einbrüche. Du hast stabile Frames. Ja. Ähm, kommt natürlich auf die Internetverbindung drauf an, was da äh, im Endeffekt nachher bei rauskommt. Halt... Äh, Ab und zu siehst du mal, dass ein paar Lecks sind, aber halt auch wirklich nur, wenn da eine Bambusleitung dabei ist, in Anführungszeichen, halt wenn die Leitung nicht ganz so viel hergibt. Es ist aber trotzdem nichts Schlimmes, weil da machst du das schon wieder stau oder was? Ja, logisch. Wie weit hältst du hinter mir? Äh, zehn Autos. Ah, nicht ganz, 6. Ich sehe dich, du bist gerade bei der Auffahrt. Ja. Ich hab grad einen UFO gesehen. Mir hat gerade einer gesagt, ich glaube, ich habe einen UFO gesehen. Ich nehme mal die Busspur. Welche Busspur? Geht er mit Welche Busspur? <lacht> Willst du mich verarschen jetzt? Nein, das ist keine Busspur. Ach nee, mein Akku ist schon wieder leer. Guten Tag. Ja, hallo. Ja, super, du blockierst den jetzt, oder? Nö. Oh, okay. Ach doch, die KI haben sie ganz gut hingekriegt. Hat das 100 gerade die Straße überquert? Guck oh, wenn du rechts blinkst, dann warten? Nee, warten nicht. Oh! Was ist jetzt? Ich hätte fast hinten reingefahren. Das ist das die letzte <lacht> Haltestelle? Nee, oh Alter, ist fernlich fern. Hey, hey. Boah! Mein ganzer Bus wird weiß. Echt? Pass auf. <lacht> Jetzt, Jetzt nicht Dreck. mehr, vielleicht, wenn du zu dicht aufhörst? Ja, pass auf. Gleich geht's wieder los. Gleich wird's hell. Gleich. Und geh nicht ins Licht. <lacht> das musst du dir mal angucken. Aber ist cool, so also für die Nacht. Ist dunkel. Hm? Oh, oh was mir fast mit dem drauf gefahren oder? Ich, ich hab mich gerade noch mal gerade hingesetzt auf meinem Sitz, man rutscht ja ab und zu mal so ein bisschen gemütlich in seinen Sitz rein, jetzt habe ich da ja, ja. noch mal hingesetzt und gedacht, na gut, kannst du ja einfach rollen lassen, da hält Juli an, Alter. Ist das die letzte Haltestelle? Also, nein, könnte. Oh, ja. Wo hast du beendet? Äh, rechts um die Ecke. Ja, ja okay, dann muss, muss ich nochmal mal eins weiter. Ja, das ist doch schön, wenn dir der Bus gefällt. Macht denn die ähm. Lettaste? Halt. Bitte? Drück mal die Lettaste bei dir. Achso, das ist die Bremse, wa? Oh wow, jetzt habe ich Minus gekriegt! Echt? Ja, abruptes Bremsen! Ach Gott! Held. ist das? das? ist die Handbremse. Ja. Nee. Nee. Yeah. Haltestellenbremse oh. kann ich mir vorstellen, aber auch eigentlich nicht. Nee, Haltestellenbremse ist nicht. Weil die geht nicht bei Fahrt rein. Oh, du fährst aber gut. Danke. Wenn wir auch mal anderen hinterher gespielt äh, hinterher gefahren sind, ja. So ich, wie gesagt, kommen. ich spiele da schon ein bisschen Bussimulator. Das ist natürlich auch eine Variante, um Ach, ist, ich muss die <lacht> den Bodenwellen auszuweichen. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich glaube, jetzt gleich ein Blitzer, oder? Nee, doch nicht. Nee. <lacht> <lacht> ich ich war... Uh, Huuu! Uh, da kommt eine Bodenwelle im Moment. <lacht> <lacht> oh, ich muss erstmal ausweichen. Sehr amüsant. Ja, ich habe ich hab die extrem spät gesehen und ich war mit, acht, mit 60 unterwegs dachte, ich kann nie mehr bremsen. Nee, nee, ganz klar. Genau, da habe ich aufgehört. So das ist auch deine sind. letzte Haltestelle. Yep. Guck mal, gut hingefahren in den Ja, wunderbar. Ja, du stehst da so krumm drin. Ja. So. Damit sagen die Zwillinge herzlichen Dank fürs Zuschauen für diese Folge und wir sehen uns nächsten Sonntag ab. 17 Uhr wieder. Bei der nächsten Folge Bus Simulator. Bis dahin werden wir sicherlich noch das ein oder andere Fahrzeug haben. Und, ähm, ja. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.